Heizung muss raus, die Gasheizung muss raus, auf einmal muss das alles so geschehen, es muss die Pellets rein, man braucht unbedingt eine Pelletsheizung, man braucht unbedingt jetzt eine Luftwärmepumpe und dazu natürlich mit der Fußbodenheizung ist man perfekt ausgestattet. Gehen wir im Detail auf die einzelnen Punkte ein, damit sie, damit du einen Überblick kriegst, um was es wirklich geht. Ich bin Johann Beurer und habe vor 15 Jahren selbst ein neues Haus gebaut und es stand die Frage an, Luftwärmepumpe, Ölheizung und was es damals eben alles so gab. Also haben wir uns für eine Tiefenbohrung entschieden und meine Frau sagte, sie will im Bad nur richtig warm haben. Nach einem Jahr richtig Wärme waren die Kosten so hoch, dass die Herren Achselzucker, ich meine Architekt und Heizungsinstallateur und auch Elektriker gekommen sind und gesagt haben, ja, müssen Sie halt nicht so warm machen. Gut, dafür brauche ich keine Heizung und dafür brauche ich nicht die Beratung. Daraus ist mein Zorn entstanden und ich habe gesagt, dieses Wissen, das da nicht vorhanden ist, das werde ich mir erarbeiten und ich habe es mir erarbeitet inzwischen bei über 3000 Kunden um wirklich zu helfen, wie Wärme funktioniert und wie tatsächlich die richtige Heizung an der richtigen Stelle installiert wird. Zu einem vernünftigen Preis, wo man auch noch die Energie spart und die Natur spart. Freuen Sie sich auf die Details. Die Hauptfrage ist, welche Heizung soll ich nun in meinen Altbau einbauen? Beim Neubau gibt es ja überhaupt keine Probleme. Da wird eine Luftwärmepumpe eingesetzt, die Häuser werden dick gedämmt und Fußbodenheizung und dann passt es schon. Das will ich jetzt auch nicht diskutieren, weil da gibt es eine Menge Kostenersparnis, die man auch im Neubau erledigen kann. Aber ich spreche jetzt über den Altbau aus den Jahren 60, 70, 80, 90. Die Häuser, die eben 30 Jahre und älter sind und mitunter noch älter sind, was kann man da für eine Heizung einbauen? Denn da ist früher eine Ölheizung eingebaut worden und die hat ihren Dienst getan. Mehr recht als schlecht, aber sie hatten getan. Und die Leute hatten eben warm. Nicht überall warm, aber sie haben sich daran gewöhnt. Welche Heizung verwende ich jetzt? Zweite Frage. Soll ich eine Pelletsheizung einbauen? Ja und nein. Ja, wenn du unbedingt die riesige Förderung in Empfang nehmen willst und trotzdem noch eine Menge Geld hinlegen willst. Wenn sie ganz einfach auf diese Art und Weise auch schlichtweg verantwortlich sein wollen, dass für jede Kilowattstunde, die sie da schlichtweg verbrennen, einen Baum niederbrennen. Die Pelletsheizung war mal ein guter Ansatz, weil es ging darum, das Sägemehl aus den Sägewerken vor Ort zu pressen und dann in der Umgebung zu verteilen. Das ist wunderbar. Das ist auch ganz in Ordnung, brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber inzwischen kommen wirklich Lastkähne aus USA und Kanada über den großen Teich. Die werden dort mit Schweröl betrieben. Und da erzählt mir mal einer, dass dieser, dieser Giftdreck, den die ausstoßen, sorry, meine klaren Worte, diesen Giftdreck, den die ausstoßen, nicht irgendwann über die Wetterlage nach Europa kommt. Das kriegen wir alles zurück. Also, Pellets, ja, wenn du das verantworten kannst, wenn sie das verantworten können. Dann ist die Frage, ich mache eine Pellets und setze eine Fußbodenheizung ein. Okay, kann man machen. Aber viel entscheidender sind doch dann die Wärmesysteme und die Wärmeverhältnisse da drin. Ist das ein Bau, der jetzt neu gedämmt worden ist oder ist das ein Haus, welches so dicke Wände hat, wo ich eine Menge Kälteenergie in der Wand habe und das will ich mit 28 Grad Fußbodentemperatur wirklich in die Reihe kriegen und da steckt eine Menge Energie drin? Never ever. Gibt es Beispiele? Habe ich erlebt. Radiatoren. Okay, machen Sie Radiatoren, denn wir haben ja auch schon die Leitungen und so weiter. Aber der Hit ist ja der, dass wenn eben so ein System wieder eingebaut wird, dann werden ja meistens die Rohrleitungen auch ausgetauscht, weil die Rohrleitungen sind ja aus Eisen, sind uralt und können durchaus getauscht werden. Also Kosten ohne Ende. Dann stellt sich die nächste Frage, Frage Nummer 3. Soll ich eine Luftwärmepumpe einbauen? Ja und nein. Ja, wenn Sie den Nachbarn stören wollen in der Nacht, weil dieses Pummelgeräusch auf dem Balkon oder auf der Terrasse oder auf der Nordseite oder wo auch immer vom Ventilator auf der Außenseite, wenn Ihnen das wurscht ist, was dort an Schallpegel funktioniert und der Nachbar im Schlafzimmer vielleicht gestört wird. Denn des Nachts setzt sich ja dieses Pummelgeräusch, dieses unterfrequente Bereich unter 50 Hertz, ja wirklich wunderbar fort. Und ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der mir gesagt hat, viel schlimmer ist für mich sogar das Rütteln im Gebäude. Meine Tochter hat so ein Gerät im Gebäude drin stehen und... Ich höre das, wenn ich im Bett liege. Das ist noch schlimmer als eine Ölheizung. Die kann man ertragen. Bei einer Gasheizung ist es ja ähnlich. Aber das kann man alles ertragen. Aber bei einer Luftwärmepumpe hat man eben diese beiden Geräte. Soll ich da eine Fußbodenheizung ranmachen machen oder mit Radiatoren fahren, denn wir hatten ja vorher eine Ölheizung und jetzt machen wir eine, eine Luftwärmepumpe rein und da haben mit den Ölheizungen ja die Radiatoren da. Können wir die anschließen? Ja und nein. Das hängt immer davon ab, wie viel Wärme tatsächlich im Raum benötigt wird. Denn eine Fußbodenheizung, die kann eben mit 28 Grad nur betrieben werden, wenn man natürlich hingeht, den Fußboden und die Wände vollkleistert mit diesen Röhren und da eine Wandheizung auch dazu macht, dann kann man natürlich wunderbar mit einer solchen Wärmepumpe arbeiten. Aber ansonsten über die Radiatoren, die dann nur mit 40 Grad vielleicht beschickt werden und vorher mit 50 Grad, das Haus ist nicht gedämmt worden, dann könnte es eng werden. Ganz findige Leute bauen dann plötzlich solche PC-Ventilatoren, so kleine PC-Ventilatoren, unten an die Radiatoren dran, damit da Luft durchgeblasen wird, damit die Wärme im Radiator schneller in den Raum geblasen wird. Grüß Gott, liebe Staubverteilungsmechanismus. <lacht> Kann es nicht anders sagen. Vierte Frage wäre, ist eine Infrarotheizung möglich? Okay, über eine Infrarotheizung nachzudenken, ist etwas ganz anderes. Da muss man ein ganz anderes Denken ansetzen, als bei den klassischen Luftheizungen oder bei der Fußbodenheizung. Ein anderes Denken deshalb, weil es darum geht, eine Wohlfühltemperatur, eine richtig gute Temperatur, dort beim Menschen zu erzeugen, wo der Mensch sich im Raum aufhält. Es ist also ganz wichtig, jeden Raum Richtung Wärme zu lesen. Wo wird Wärme gebraucht und wo entsteht Konvektion? Auch bei der Infrarotheizung gibt es Konvektion. Und das muss man einfach berücksichtigen. Noch was, ich höre immer wieder, okay, dann habe ich an der Stelle warm und der Rest des Raumes bleibt kalt. Ist natürlich nicht so. Ganz einfach, die Physik, der kalten Wände ist immer so, dass wenn ein Raum so aufgebaut ist, dass ich an einer Stelle beispielsweise eine heiße Platte habe, dann entsteht eben da auch eine Konvektion, wie ich es gerade gesagt habe, die dann diese Wärme durch den ganzen Raum transportiert und die kalten Wände saugen ja danach. Das heißt, die werden auch wärmer, aber nicht in dieser Intensität, wie sie in den Prospekten glaubend gemacht wird. Das ist nicht der Fall. Aber ich bekomme eine recht gleichmäßige Temperatur im Raum, die zwar nicht so hoch ist wie bei der Luftheizung, also mit Radiatoren, aber angenehm genug, sodass ich an der Stelle, wo ich mich aufhalte, also auf der Couch, am Essplatz, in der Küche, wo auch immer, Toilette und so weiter, gibt es immer spezielle Art und Weise, wo man die Wärme hinbringen muss, damit es perfekt funktioniert. Und dann gehen auch die Kosten runter. Und bei der Infrarotheizung gehen die Kosten sowieso runter, wenn ich eine Photovoltaik einbaue und die Photovoltaik und die Infrarot so benutze, dass ich den Raum als Wärmespeicher betrachte. Das heißt, alles was bei einer Luftwärmepumpe oder Pelletsheizung nicht geht, weil die werden ja über Außentemperatur gesteuert und innen drin gibt es natürlich auch Raumtemperaturen, aber da regle ich ja nur den Wasserkreislauf an der Stelle ab. Aber ansonsten muss ich ja, wenn die, die Luftwärmepumpe äh, da eben außen minus 5 Grad sieht, dann jagt die das Wasser, Wasser durch die Gegend und wenn ich im Wohnzimmer sitze, da ist gleich warm dann habe ich dort den Regler, dass ich da das Wohnzimmer abdrehe. Aber trotzdem produziert mir die Luftwärmepumpe in Warmwasser, das durch die Hygiene gepumpt wird. Bei der Infrarotheizung habe ich das eben anders. Da kann ich den Raum individuell steuern und anwärmen. Und wenn es mir halt zu warm wird, dann kann ich da wirklich das Fenster aufmachen, denn der Strom war ja umsonst. Aber die Energie wird dann tatsächlich in die Materie gespeichert. Und so habe ich wirklich eine riesig warme Couch, ich habe riesig warmen Boden und so weiter, um da die Wärme für den Abend einfach zu halten. Und ich brauche wesentlich weniger Energie, wie wenn ich eben nur rein abends oder aktionsorientiert die Wärme abrufe. Bei all diesen Entscheidungen ist eine Punkt ganz wichtig. Und diese ganze Diskussion über welche Heizung auch immer, die kann man alle in der Pfeife rauchen auf gut Deutsch. Es geht nämlich darum, welchen Raum habe ich mit welcher Wärmeeigenschaft zu beheizen und wie nutze ich diesen Raum. Da nützt mir auch der Energieausweis nichts, der einfach nur die Gebäudehülle betrachtet. In der Gebäudehülle sind eben die einzelnen Räume, die unterschiedlich benutzt werden. Ein Flur wird anders benutzt als ein Schlafzimmer, Toilette. Und aus diesem Grunde muss man lernen, das Wärmelesen eines Raumes richtig umzusetzen. Wärmelesen meine ich, dass ich da mit einer einfachen Mathematik hingehe und bestimme, wie sieht der U-Wert der Wände aus und betrachte mit Hausverstand, wie funktioniert diese Wand. Welche Kälte gibt sie ab? Welche Feuchtigkeit ist da vielleicht drin gespeichert? Und dann kann ich daraufhin mir ein Urteil bilden und sagen, ich baue dort die und die Leistung an. Das wird mathematisch bestimmt, aber die Position wird mit dem Hausverstand und durch das Wärmelesen bestimmt. So ist für jeden Raum wichtig zu erkennen, welche Heizlast von außen dagegen drückt und welche Heizleistung ich von innen dagegen halten muss, damit da erstmal mathematisch eine entsprechende Größe vorhanden ist. Und dann kommen wir zum Wärmegefühl. Und das Wärmegefühl ist immer dann entscheidend für die Kosten. Denn wenn das Wärmegefühl durch falsche Positionierung und die falsche Positionierung kann auch durch eine Fußbodenheizung sein, ich habe schon genug Fußbodenheizung nachgebessert, wo Wärmepumpe, Fußbodenheizung drin war und dann kommt eine Infrarotheizung, weil es einfach an verschiedenen Stellen kalt ist. Und weil ganz einfach bestimmte Dinge auch in einem super Neubau, der super gedämmt ist, dort die Wärme von der Fußbodenheizung nicht erbracht werden kann, weil ganz einfach 28 Grad nicht ausreichen, wenn die Sonne mal nicht scheint, und die Familie eben an einem Sonntag bei Nebel im Wohnzimmer sitzt. Ganz normale Praxis. Und da bin ich ja auch wieder dabei mit dem Energieausweis. Denn wir sind ja hier, ich wohne ja in Österreich, in Kärnten. Und da haben wir einfach Berge, wo die Leute auf 800, 900 Meter wohnen Und eben auch in 400 Meter Höhe, zum Beispiel am Wörthersee. Und jetzt ist es so, dass am Wörthersee bei plus 3 Grad und Nebel, dieses gleiche Gebäude viel, viel mehr Energie braucht an einem Sonntag als das andere Gebäude in 800 Meter Höhe und Sonneneinstrahlung. Das sind einfach die Themen, die im Energieausweis falsch sind und wo man sich nicht auf die Werte des Energieausweises wie HWB und so weiter verlassen kann. Man kann sich darauf verlassen, aber dann ist man verlassen. Gibt es ja auch einige juristische Auseinandersetzungen, die ja stattgefunden haben. Kurz, die Kosten angerissen ist das nächste Thema. Wenn ich so eine Wasserheizung einbaue, also Luftwärmepumpe oder auch Tiefenbohrung, kostet halt nochmal 10.000, 15 15.000 mehr, aber Luftwärmepumpe und Fußbodenheizung, dann kostet Fußbodenheizung mehr, wenn ich Radiatoren einsetze, dann sind die vielleicht schon da oder das werden nur die Radiatoren ausgetauscht, aber die kosten ja auch ein kräftiges Geld. Dann bin ich locker bei irgendwo 30.000 und höher. Wenn ich da im Vergleich hingehe und sage, ich nehme eine Infrarotheizung, dann bin ich da in der Größenordnung vielleicht von 6.000 bis sagen wir 10.000 Euro. Also, wir sparen da schon mal 20.000 Euro brutto. Jetzt sagen Sie, okay, ich kriege Förderung. Gut, kriegen Sie meinetwegen 10.000 Förderung, da müssen Sie aber immer noch einen Zehner hinlegen. Einen Zehner mehr hinlegen, was nur die Heizung angeht. Und jetzt kommt der Punkt, dass ich sage, mit der Photovoltaik, wenn Sie noch keine haben, in Deutschland haben schon viele Photovoltaik auf dem Dach, die kommt jetzt richtig gut zum Einsatz, weil dieser Strom natürlich, wie ich schon vorher sagte, richtig verwendet wird. Und zwar gerade in der Übergangszeit haben wir ja, eine Menge Monate, wo es am Abend kühler wird und am Morgen frisch ist. Und wir haben da gerade für die Abendstunden hinein die Möglichkeit, die Räume anzuheizen. Und weil wir eben viel Übergangszeit haben, ist das mit dem Schneefall nur die Spitze am Berg. Und auch da, wenn wir den Schneefall haben und da noch mehr Feuchtigkeit runterkommt und es da in die Minusgrade geht, dann schaue ich mir die Luftwärmepumpe an, die dann nicht kräftig von innen den Ventilator außen heizt. Denn es gab dieses Jahr auch wieder genug Objekte, die man fotografieren konnte, wo einfach eine Eisschicht drum war, weil ganz einfach der Ventilator und die eingebaute Heizung nicht funktioniert haben. Die Heizung, die eingebaut ist, war entweder kaputt oder hat einfach zu wenig Leistung. Und der ganze Dinger war komplett vereist. Ich habe selbst bei Kundschaften erlebt, die ganz verzweifelt den Installateur angerufen haben und der gesagt, bauen Sie ein Zelt drumherum, stellen Sie einen Wärmeventilator rein, wenn es aufgetaut ist, komme ich vorbei. Das sind doch tolle Aussichten. Also läuft die Wärmepumpe auch da voll auf Strom. Teurer geht's nicht. Nur am Rande bemerkt, auch das soll man wissen. Pellets werden subventioniert, werden derzeit noch für die Kilowattstunde um, was weiß ich, 6 bis 10 Cent pro Kilowattstunde verkauft. Strom wird auch in Österreich inzwischen mit 25 bis 30 Cent verkauft, ähnlich wie in Deutschland. Das heißt, es lohnt sich wirklich hinzugehen und die Kostenersparnis mit der Infrarotheizung und der Photovoltaik richtig mal durchzurechnen und anzugucken. Außerdem mit Pellets, wie gesagt, jede Kilowattstunde gibt es irgendwelche Bäume, die da gefällt werden, inzwischen. Luftwärmepumpe, wenn es richtig knackig wird, wird geheizt. Infrautheizung, Sie haben immer richtig warm. Und niedrigste Kosten, in Verbindung mit der Photovoltaik, die besser ausgenutzt wird, gerade in der Übergangszeit, wie die Luftwärmepumpe Sie da einsetzen können. Ich bin sicher, Sie haben gemerkt, dass mit mir nicht leicht ist, aber <lacht> so habe ich mir den Namen Heizkostenrebell ausgesucht, um dieses Wissen zu speichern, sodass Sie die Möglichkeit haben, dieses Wissen anzuzapfen. Schauen Sie einfach die elf Gebote an, die Sie durchgucken können, dann telefonieren wir und dann schauen wir weiter. In diesem Sinne, alles Gute für Sie. Ich freue mich erstmal auf die elf Gebote und dann telefonieren wir. Alles Gute für Sie, Ihr Johann Beurer.